Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge, die überschrieben ist, Geld und Sinn, warum ich so viel über Geld rede und etwas völlig anderes meine. Warum spreche ich hier im Podcast eigentlich so viel vom Geldverdienen als Ziel der Produktentwicklung? Ist es das wirklich? Wollen wir denn nicht die Probleme der Menschheit lösen, die Kunden glücklich machen, etwas tun, das sich gut als Geschichte für die Kinder, als Geschichte in der Kneipe oder als Geschichte bei der eigenen Beerdigung macht? Ich glaube, ich darf hier eine kleine Schleife drehen und erläutern, warum ich so viel monetär sehe. Simon Sinek hat es schön auf den Punkt gebracht. Start with why. Ich fang mit dem Warum an. Wer Menschen mitreißen möchte, der muss ihnen einen Sinn geben, der muss ihnen sagen, warum die Gruppe etwas tun soll, damit sie dann ein Warum haben, das begründet, warum sie etwas tun sollen. Erst dann kommt das How und What, also das Wie und das Was. Der Weg und die Details, das Ziel bestimmt den Weg und auf dem Weg kommen dann die Schritte. Ohne Ziel ist es schließlich auch egal, wo wir hingehen. Und dennoch rede ich so viel vom Geld. Warum eigentlich? Ist das Geld das Ziel? Ist das das große Warum, nur Geld verdienen? Nein, Geld ist nicht das Warum. Geld ist Teil des Wies, das möchte ich heute erläutern. Ich stecke hier ein bisschen in einem Dilemma. Ich rede hier in mein Mikrofon rein, ich sehe zwar stattliche Downloadzahlen, aber habe wenig Interaktion mit den Hörern, mit ihnen. Ich hatte früher unter den Schauen uns die Kommentare immer an. Ich habe das jetzt ausgemacht. Es hat überhaupt nur zu zwei Artikeln Kommentare gegeben, was auch an der Darreichungsform des Podcasts liegt, der nebenbei konsumiert werden kann, fernab der Tastatur, fernab des Kommentarfeldes, so dass, wenn Sie dann wieder am Computer sitzen und kommentieren könnten, die Episode schon lange vorbei ist. Das hat Vorteile für Sie als Hörer, die Podcast immer hören zu können, aber für die Kommunikation mit mir, also für den Austausch, hat das Nachteile. Ich Freue mich über E-Mails und Kontaktaufnahmen ihrerseits unter florian.smartentwickeln.de So, aber jetzt zurück zu meinem Problem. Ich versuche hier, mein Wissen unter das Volk zu bringen und dabei bei Ihnen einen Nerv zu treffen. Aber erstens bin ich einer und Sie viele und zweitens kenne ich Ihre Märkte und Produkte nicht. Also Ihre spezifischen. Ich kann hier im Podcast also nur allgemein bleiben. Nur... Genau im Spezifischen sitzt aber das Warum, genau in dieser Ihrer Besonderheit ist Ihr individueller Grund für Ihr Geschäft zu sehen, Ihr Produkt, Ihre Kunden, die Probleme, mit denen Sie sich identifizieren. Und jetzt mache ich etwas, um dieses Problem loszuwerden. Ich blende es einfach aus. Ich setze voraus, dass Sie ein Warum haben, dass Sie wissen, warum Sie im Geschäft sind, dass Sie Kunden haben, für die Sie dies machen. Wenn Sie keins haben, kein Warum haben, dann besorgen Sie sich eins, denn nur Geld verdienen ist seelenlos und macht nicht satt. Meine Meinung. Und doch ist das das Fundament, auf dem ich hier alles aufbaue. Warum eigentlich? Nun, Geld ist Treibstoff. Geld ist der Stoff, den Sie einsetzen können, um Ihrem Ziel, Ihrem Warum näher zu kommen. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Und wer sich an Mathe erinnert, Geld ist eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende. Geld können Sie einsetzen und es investieren. Sie können davon Umlaufvermögen beschaffen und es als Input in Ihre Firma einsetzen. Und wenn Geld vorhanden ist, haben Sie die Freiheit, einen Kunden anzunehmen oder abzulehnen. Oder, wie hier in der Entwicklung, Sie können das Geld in die Produktentwicklung investieren. Geld macht möglich. Und genau das ist die Verknüpfung. Je schneller Sie Ihre Produkte entwickeln, je besser die Produkte zu Ihren Kunden passen und je besser die Kunden sind, desto mehr Geld werden Sie wieder einnehmen und desto mehr können Sie wieder auf Ihr Ziel zu gehen. Geld sinnvoll in Produktentwicklung investiert, hat die Chance, in einem positiv rückgekoppelten Kreis zu kommen. Ein gutes neues Produkt schnell auf den Markt, mehr Kunden sind happy und kaufen. Ihnen bleibt dann mehr Deckungsbeitrag, den Sie wieder in Produktentwicklung investieren können. Mehr gute Projekte, noch mehr Kunden sind happy, noch mehr Deckungsbeitrag zum Reinvestieren. Ein Kreislauf, der sich selber stützt. Gewinn, den Sie abführen, nimmt Ihnen eigentlich nur Schwung aus diesem Kreisel, aber es kann trotzdem das Richtige sein. Nur, der Sinn war das nicht, nur Geld zu verdienen. Den Sinn, das Warum, das setze ich bei Ihnen voraus. Wenn Sie den nicht haben, dürfen Sie hier immer noch etwas nachsteuern. In meinem Podcast geht es darum, dieses Schwungrad mit Antrieb durch positive Rückkopplung zu bauen. Ich will Ihnen hier aufzeigen, wie Sie schnell entwickeln und dadurch einen schnellen Mittelrückfluss auf Ihre Investitionen in Produktentwicklung haben. Ich werde dieses Thema noch ein bisschen abrunden, auch nochmal auf das Thema Lean für die Produktentwicklung eingehen und auch begründen, warum ich lieber Smart als Lean für den Namen genommen habe. Danach will ich darüber reden, was ein richtiges Produkt ausmacht und was Sie tun können, um Ihre Kunden zu begeistern. Und das ist neben der Zeitfrage ein ganz wichtiger Hebel, um das Schwungrad in Drehung zu bekommen. Und zuletzt sprechen wir nochmal ausführlich über die Frage, was die Frage nach den richtigen Kunden für Ansätze bereithält, um das Schwungrad zu beschleunigen. Ihr Warum, Ihren Sinn setze ich voraus, aber das Schwungrad in Gang zu bringen und zu beschleunigen, das ist der gemeinsame Nenner über alle Zuhörer und das ist auch der Grund, warum ich hier so viel darauf herumreite. Schaffen Sie es, das Schwungrad zu beschleunigen, dann dürfen Sie beglückt in die Zukunft schauen. Wenn das Schwungrad schon etwas träge ist, dann dürfen Sie jeden Hebel ziehen, das wieder in Gang zu bekommen. Aber das Geld kann noch mehr. Ihr Ziel mag sehr konkret sein. Sie können es, Sie kennen es, alle kennen es und steuern es an. Sie werden sich trotzdem schnell schwer tun, abzuschätzen, wie viel näher Sie dem Ziel kommen, durch zum Beispiel eine Ingenieurstunde in der Konstruktion oder 10.000 Euro investiert in Werbemaßnahmen oder 10 Außendienstbesuche vom Vertrieb. Management und besonders auch Produktentwicklung ist immer Abwägung. Das eine oder das andere oder etwas mehr von dem einen, etwas weniger von dem anderen. Die Option oder die und Sie müssen entscheiden. Auch Ihre Mitarbeiter entscheiden jeden Tag und Sie dürfen sich überlegen, wie Sie diese Entscheidung so beeinflussen, dass das Richtige dabei herauskommt. Sie können die Beispiele eben zwar auf Ihr Ziel beziehen, aber meist nicht besonders gut. Sie haben keinen direkten quantifizierbaren Zusammenhang. Sie wissen aber wahrscheinlich ziemlich genau, welchen Preis die Beispiele eben haben. Sie können sie also mit Leichtigkeit auf Geld beziehen. Dann sind sich auch alle ziemlich einig, weil Preise relativ klar sind. Dadurch haben Sie einen Wechselkurs etabliert und dieser Wechselkurs hilft Ihnen, alles an dem einen Maßstab zu messen. Sie können jetzt vergleichen, abwägen und sachlich entscheiden. COD, Cost of Delay, ist letztlich nur so ein Wechselkurs. Der Preis der Zeit, die Priorisierung nach Cost of Delay divided by Duration, ist nichts anderes als die Methode, die das Schwungrad am schnellsten in Drehung versetzt, weil die Methoden den größten Mittelrückfluss auf die Produktentwicklungsinvestitionen erzeugt. Mithin den Grad der positiven Rückkopplung optimiert. Zu Cost of Delay und Priorisierung nach COD3 habe ich jeweils eigene Episoden gemacht. Nein, Geld ist nicht der Sinn der Unternehmung. Wenn dieser Sinn abhanden gekommen ist und nur noch über das Geld geredet wird, dann merkt man das im Unternehmen. Aber diese Kälte ist nicht, warum ich so viel auf das Geld beziehe. Ich will ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihr Warum zu leben. Und Geld ist da der Treibstoff und das Potenzial, diese Ziele zu erreichen. Simon Sinek hat ein ganz einfaches Modell aus drei Kreisen. Das Warum in der Mitte, dann konzentrisch das Wie und das Was drumherum. Das Warum steht im Zentrum, das ist das Ziel, die Motivation, der Nordstern. Ein Führer vermittelt das Warum und nimmt dadurch die Menschen mit. Um es zu erreichen, kommt dann das Wie, der Weg. Wie werden wir unser Ziel erreichen? Und genau diese Übersetzungsleistung, vom Warum zum Wie, macht eine gute Führungskraft für mich aus. Aus dem Ziel den Weg ableiten, diesen aufzeigen und diesen dann auch gehen. Sie sehen also, ich rede zwar immer viel vom Geld, aber das Geld ist nicht der Sinn. Es ist nur der Weg, den Sinn, das Warum zu erreichen. Ihr Warum ist individuell, spezifisch für Ihre Branche, meist auch spezifisch für Ihr Unternehmen. Produktentwicklung gut gemanagt ist universell. Meine Meinung. Die, die Implementierung müssten angepasst werden, aber das große Konzept ist übertragbar. Ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Unternehmen von einer ganz bewussten Gestaltung der Produktentwicklung als großes Schwungrad ganz unten in der Maschine profitiert. Das Geld bewusst gesteuert, vermehrt und reinvestiert, die Innovationskraft entfaltet, mit der sie ihr Ziel erreichen. Ich habe über die Jahre in der Produktentwicklung mir Modelle und Methoden angeeignet, die helfen Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil einzusetzen. Die Produktentwicklung und die Reinvestition des erwirtschafteten Geldes als Schwungrad zu sehen und damit die Firma anzutreiben. Dadurch hat sich bei mir mein eigenes Warum verschoben. Früher wollte ich bestimmte Produkte entwickeln. Heute ist es mein Ziel, möglichst vielen mittelständischen Unternehmen zu helfen, ihre Produktentwicklung so zu managen,